Ja, ich bin äh, 1964 in Haiti in der Karibik geboren, aufgewachsen mit einem Bein zwischen Haiti und Amerika. Ähm, ja, Und wo die Liebe gefallen ist, äh, jetzt befinde ich mich in Deutschland Ja, mit sehr vielen Umwegen. Wir sind sehr viel gereist und heute lebe ich hier seit 2012 in Ulm, Neu-Ulm. Unter dem Begriff Kulturmittlerin hatte ich mir nichts richtiges, greifbares äh, überlegt. Ich wusste nur Vermittlung äh, von Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen. Aber genau wie es ablaufen würde, hatte ich keine, keine ja, Vorstellung und ich bin positiv überrascht, weil ähm, das hat, also der Kurs, der Seminar hat mich dann gezwungen, über bestimmte Sachen nachzudenken, wo man nicht unbedingt im alltäglichen Leben sich Gedanken machen würde. Oder das Warum, Wieso, aus verschiedenen Perspektiven, äh, die verschiedenen Theorien. Ja, ich denke, ich habe sehr viel mitgenommen. Also ich komme im Lernhaus jedes Mal, ob online oder in Präsenz. Und ich habe das Gefühl, ich habe äh, alle Frauen länger ge gekannt. Äh, da ist eine Vertrautheit da und ja, wir be begegnen uns mit sehr viel Respekt, sehr viel ja, Offenheit und Lust miteinander, was zu erleben oder zu lernen. Also so empfinde ich das. Das Wichtigste, was ich mitnehme, sind, <lacht> ist... Äh, die gewaltfreie Kommunikation. Ich finde, das bringt einem sehr weit im Leben und forciert einem zu überlegen, in jeder Situation, ob was man sagt oder was man nicht interpretieren sollte, ja passend ist für die Situation. Und ich denke, das ist eins von sehr vieles, was ich mitnehme. Und auch das Lebenslust von allen anderen, die dabei waren, alle Frauen, jede ganz toll und in ihrer eigenen Art.